Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Freunde vom Haus Messerli, digitale Festtagsgrüsse sind bei uns schon fast ein bisschen Tradition geworden. Darum wollen wir Ihnen auch dieses Jahr mit dieser digitalen Grüßkarte einen Eindruck davon geben, was uns im vergangenen Jahr bewegt hat und was uns in Zukunft erwartet. 2022 war ein wichtiges Jahr für unsere Branche und für unser Unternehmen. Nach fast zwei Jahren Stillstand hat die Veranstaltungsbranche endlich wieder an Fahrt gekommen. Der Nachholbedarf war riesig. Sie alle haben wieder etwas erleben. Ganz viele Events, Messen, Kongresse, Roadshows und Konzerte. All das hat in einem kurzen Zeitfenster stattgefunden. Für uns war das etwa so, gewesen, wie nach einem langen Winterstrafe mit einem Marathon loslegen. Wow, das hat richtig Schnauf gekostet. Aber unsere Mitarbeitenden waren motiviert, noch nie Messerli-Qualität abzuliefern, damit sie ihre Kunden haben begeistern können. Dass das geklappt hat, ist nicht selbstverständlich. Gewesen, denn wir waren mit grossen Herausforderungen am Beschaffungsmarkt und auch in der Personalrekrutierung sind. Dass wir das trotz allem so gut geschafft haben, macht mich besonders stolz und ich danke allen Mitarbeitenden und Partnern für den grossen Einsatz und die super Leistung. Ein weiterer wichtiger Meilenstein für Messerli ist die Eröffnung von unserem neuen Logistikzentrum in Wiel in Zürcher Weiland. Wir freuen uns sehr dass wir unseren Kunden jetzt noch eine effektivere Bewirtschaftung von ihrem Event und Messematerial anbieten können. Und wissen Sie was das Beste ist? Wir nutzen das Gebäudedach und produzieren mit einer 5000 Quadratmeter grossen Photovoltaikanlage etwa 1200 Megawattstunden Strom pro Jahr. Das langt für unseren eigenen Bedarf und zusätzlich etwa 300 Haushalte. Ja, vielleicht fragen Sie sich, was uns und auch Sie bezüglich Live-Experience nächstes Jahr erwarten. Wir rechnen fest damit, dass Live-Erlebnisse weiterhin hoch im Kurs sind und sogar noch stärker nachgefragt werden. Mich freut außerdem besonders, dass unsere Projekte immer digitaler werden. Das auch dank unserer Digital-Experience-Abteilung, die für einmalige digitale Aktivierungen sorgt. Wenn Sie neugierig sind, wie das aussehen kann, besuchen Sie doch unser Digital Lab in Wetziken. Da können Sie digitale Lösungen live in unserem Showroom erleben. Ja, Sie spüren es, wir sind wieder in unserem Element und bleiben unserem Motto Menschen und Marken bewegen treu. Im Namen von der Familie Messerli und der ganzen Belegschaft danke ich Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen. Danke, dass Sie uns treu geblieben sind und mit uns so viel bewegt haben. Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben wunderbare und vor allem friedliche Festtage. Rutschen Sie gut ins neue Jahr. Ein Jahr mit hoffentlich viel spannenden und interessanten Begegnungen. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Andreas, hast du nicht noch etwas vergessen? Ja, was denn? Oi, oi, oi. Au ja, stimmt. Auch dieses Jahr gibt es natürlich unseren Soundtrack für einen chilligen Winter. Auf Spotify können Sie ab sofort in unsere neue Playlist Messerli 22 Winter einhören. Viel Spass!